Oh, ich bin in Kies! Nein! Ich bin in Kies. Kies. Kies! Ich bin in Kies! Ich werde sterben! Oh Gott! Nein. Oh, vier Herzen! Oh. Ich habe einen mob gefunden! Nice! Dias! Halt also, drauf! Okay. Ja! Ich baue sie ab! Ja. Ich war ja, sehr oh, der Spinne hat mich fast in Lava geschlagen! Oh, ich hab Was für oh, eins? Oh, drei! Was?! Geil! Willkommen, Leute, mein Name ist Sertion und ich begrüße euch zur fünften Folge Fight 3 zusammen mit Mitsuri. Hi, na? Und wir wollen nicht direkt viel schnacksen wir gehen direkt auf den Server in 3, 2, 1, rauf. Yo. So, ich connecte, okay. Oh, Alter, perfekt. Ein Dreamstart. Alter, haben wir ja. auch nicht lange nicht gehabt. Ja, das stimmt. Oh, Mann. Ich bin immer noch da, wo ich vorhin war. Also, weil ne, wir nehmen die Folge direkt im Anschluss auf, Leute, ihr wisst Bescheid. Yo. Okay, ja. Ich gehen bin wieder noch zurück. Eingefaut. Wo, wo warst du denn jetzt? Du warst ich ganz... Wollte ah, ich nicht... sehe Name-Tag, ich komme zu dir. Ja, ich komm zu dir. Ich hoffe ich übersteuere. Ah, ich bin ein bisschen zu laut, merke ich gerade. Oh, ich sollte vielleicht ein bisschen leiser reden. Okay, ich baue mich eben durch zu dir einfach. Ich mache mal eben einen Durchbruch. Hey, bin ich dumm? Ach doch, 48 Eisen habe ich. Das passt ja. Ich glaube, das reicht erstmal. Nur manchmal, Kevin. Nur manchmal. Ich bin da. Hallo. Hi. Ich komme einfach so aus dem Boden. <lacht> oh Mann. Hast du das hier schon gelootet? Ja, Minecraft. Ja, ja. ja okay. Jetzt hattest du mhm. glaube ich, sogar gelootet gehabt? Genau, was hast du vor? Wir wollten auf jeden Fall hier weg, ne? Würde ich genau. Freuen, dass uns keiner snipen kann, also nicht Weil zu einfach. Morgen, wenn die Folge wird, morgen glaube ich, die dritte Folge kommt, weiß genau. man, wo wir sind. Deswegen mhm. müssen wir uns verpieseln. Ja, ihr wisst Bescheid, Leute. Also, wir wollen ja auf jeden Fall fighten, das haben wir ja schon gesagt. Aber ja, klar. trotzdem möchten wir halt noch ein bisschen besseres Equip haben. Außerdem ist es halt blöd, wenn wir gesniped werden. Genau, snipen ist immer gefährlich, weil da kann halt auch eine Falle oder sowas in der Nähe sein. Und hier unten ist Wasser, kannst Ja, ja, okay, ich bin da. Alles gut. Ich dachte, du machst das so direkt weg. <lacht> das wäre jetzt ein bisschen uncool gewesen. Okay, hier unten, ich weiß nicht, wollen wir hier unten noch gucken wegen Dias? ne oder? Ja, ja, doch. Ja, doch. Ich okay, dann komm hier hin. Komm hier hin. ja, mir. ich brauche äh, gerade noch ein bisschen das ja. Gold ab. Ja, wenn so. fertig bist, weil hier vorne sieht eigentlich ganz gut aus. Ich gehe schon mal runter. Oh ja, hast du Wasser? Ja, ja, ich hab Wasser. Ich hab auch einen Eimer dabei. Sollten wir auch beide dabei haben, weil, ne? Wenn man mal reinplumpst, ist. Ah, hier war ich, glaube ich, sogar schon gewesen. Ja. Okay, jetzt sind Bin aber nicht sicher. wir einfach mal einen abbauen für. Oh, ich hab Dias! Als wenn! Doch, Klärchen! Achtung, Skelett, warte. Ja. Mal gucken, wie viele das sind. Und ich muss ein bisschen drumherum absichern. Oh. Ich sicher auch gerade ab. Ich konnte gerade den einen nicht aufsammeln, weil ich keinen Platz im Inventory hatte. Das ist natürlich auch. Oh, shit. Okay, warte. Ja. Okay, so. Nein! Oh, ja, er ist oh, nicht warte, unter Lava gefallen. Warte, warte, er ist warte, warte. Unter Lava. Warte, warte, warte. Äh, ja, bau da mal ja, genau. Seh's. Kannst du es zubauen? Kannst du einfach einen Block, warte? Ja, genau, hab's war gemacht, genau. hab hab's gemacht. Okay. okay, ist noch mal. Dias. Ich habe drei Stück jetzt im Inventory plus das Buch. Oh! Uh, aufpassen. Ja. Ich habe jetzt auch nochmal acht Stück. Okay, Perfekt. Weißt <lacht> wir könnten uns Schwert vielleicht sogar das erste Rüstungsteil machen. Alter, ich sag's dir. Mein Schwert mit Smite, das ist es einfach. Warte mal, dann gib mir du mal alle deine Dias, weil dann hast du noch einen neuen Platz frei im Inf. Ja, ja. Dann kann ich gucken, wie viele wir haben. Wir haben jetzt elf <lacht> Stück. Ja. Heißt. Hier geht's weiter, glaube ich, hier hinter, oder? Ich guck mal Ja, ich gehe auch gerade hier nochmal lang. Heißt, ja. ich glaube, wenn wir es so machen, auf aufteilen, würden wir eine Rose und einen Helm. Drin? Okay. Oder Eier. Ja. Oder. Nee, nicht mal. Der Prose, ja, Hose, warte, und, und Schuhe. Wir haben elf. Elf. Hose und so Schuhe. Wir, sonst, wir können uns beide den Helm machen, ne? Das geht auch. Ja, oder so? Aber ich weiß halt nicht, ich aber erstmal warten. Erstmal warten. Halt erst mal, ja, lass erstmal warten. Ich komme. Dann finden wir, wir noch Dias und dann ja. haben wir zwei Brustpanzer oder so. Ich wette jetzt ich weiß, viel, was, viel ich Dias dort. und alle schreiben in den Kommentaren: Was? Oh. Du hast die Dias nicht gesehen. Bist du hier ist der Mindchef, hier war ich schon. Entweder du bist blind auf beiden Augen, zu oder, oder du bist einfach nur doof. Einfach nur blöd. <lacht> okay. Ja, aber lass auch nicht zu viel Zeit. Das, das, Zeit wir sehen. das Dream Team. Ja. Oh, ich höre irgendwo. Ah, hier ist wieder ein Zombie. Zombie. Zombus, Zombus, Zombus, Mombus. Er ist tot. Ist hier noch was? Hier ist nur Kies. Oh, mein Auge brennt richtig. Gut. Wir Vor können ja noch mal Setzen, kurz... Auf jeden Fall. Warte mal, wir können ja hier kurz noch mal eine kleine Base machen und äh, mhm. ein bisschen... Machen. Base. Ja, wir können also ein, bisschen ein bisschen nach oben machen hin. Ich mach mal eben hier. <lacht> hier. Oh Mann. Hast du raus die Werkbank? Äh, ja, warte, ich setze sie eben. Bam. Äh, bam. Oh, ich wollte es <lacht> richtig cool machen und habe in den Ofen gekriegt. Oh Mann. Äh, warte mal, denn Oh, mein äh, Schwert ist ja äh, relativ schrott. Und meine, äh, meine Eisenspitzhacke ist auch kurz vorm... Brechen. Ich mach mal eben mhm. eine neue. Ja, ich mache ja grad noch mal ein bisschen. Ey, meine Inventory-Struktur ist auch so krass, <lacht> Same. Ey, ne? ich habe ja überhaupt nichts geordnet hier. Nur. Ich kümmere mich mehr. mal noch ein bisschen um. Warte mal, wie viel Holz hast du noch? Ich äh, habe gar ich, keins mehr deswegen. Ich hab 54. Kannst du mir so die Hälfte geben? Ja. Hier 27 für dich. 27 habe ich noch. Hm. Perfekt. Wusste ich natürlich alles. Intuitiv. <lacht> Okay, also also ich wollte auch mir ein Eisen reinhauen, ja oder? Aber ich habe, dann haben wir viel zu vielen Öfen, aber ja, scheiß drauf. Ja, ich mache noch mal. Ich enchante jetzt mal noch ein paar Schwerter. Ja, mach das. Oh wow, Knockback einmal. Okay, ich enchante auch mal. Noch ein, mal Knockback. Oh nice. Vielleicht habe ich ja mal Glück und Killer, schärfe. schärfe. wenigstens auf ein Schwert. Ich, ich hab jetzt, okay. ja, ich vergesse immer das. Ja, ah stimmt, wir haben noch keinen Amboss. Oh, ich scheiße. Eins. Ja, moin. Ich mache einen Amboss. Alles was cool. machen ja, wir mit Knockback? Ich, ich habe zu wenig Eisen. Warte. Ja, da brät noch was und ja, ich ja. hab noch was hier im Inf. Ja, gib mir das mal. Dann mach ich den eben. Perfekt. Ah shit. Soll ich vielleicht noch Back 1 auf Schwert drauf machen? Mhm. Vielleicht so ein bisschen ja, zum kann Kombos. Man, kann machen. man eigentlich machen, ja, ist nicht schlecht. Würde ich vor allen Dingen am Anfang machen, weil wir jetzt. Das andere so kannst, du ja dann, kannst du ja dann nehmen. Obwohl du hast du auch noch Back 1? Machen wir das später, weil das macht eigentlich mehr Sinn, ne? Nee, lass einfach jetzt schon mal machen. Wir ja, haben alles. Stimmt, wir haben es und notfalls. Also Eisenschwerter sind ja jetzt auch nicht das teuerste, muss man sagen. Nee. Alter 10... Warte mal was? Ja ja das ist. Doch 10 Level. Aber das bugt auch zum Teil rum, glaube ich in der 17. Das buggt ein bisschen rum, oder? Ich bin mir nicht sicher. Irgendwie gab es einen Bug mit irgendwie. Kannst du mir vielleicht dann noch ein Eisenschwert geben? Äh, Ja, kann ich machen. Warte mal, ich guck gerade. Äh, du hast mir eins mit. Genau. Nimm du das mal mit Knockback und ich nehme mal eben die beiden Sharpness Dinger. Oh, ich habe ja gar kein zweites Sharpness ding mehr. mir auf. Das kann ich, kann, Knockback kann ich halt nicht gebrauchen. Ich brauche noch ein äh, Eisenschwert, weil ich vielleicht Sharpness drauf machen kann. Ja, ich mach mir gerade mal ein Eisenschwert, wo ich. Okay, ich hab noch ein Sharpness 1, ich mach schon mal ein Sharp 2 eben. Ja, Kostet acht Minuten haben wir, Ende. by the way, noch. Okay, ich hab schon mal ein Sharp 2. Ähm. Ja, genau, Smite, den kann ich ja wegschmeißen. Ähm. Das oh, das kannst du mir geben. Smite, wofür denn? Das kann ich zusammencraften mit dem Einschwert. Aber Smite, was ist ein Smite nochmal? Smite ist doch einfach, Bun. Gut, dass du. Das ist, damit Mobs mehr Damage bekommen. Ach so, ja, gut. Gut, ist gar nicht mal so bad, stimmt schon. Ja, scheiß drauf. Okay, genau, ich kann auch mal den Bogen eigentlich mal ein bisschen reparieren hier. So, ein Objektschwert kann ja dann schon mal weg, bam. Habe ich auch ein auch mal normales Platz. genau, das Minecart kann ich auch wegschmeißen. Die Zack, Schilder Schärfe, ich nice. Mal weg. Ich schmeiße allgemein auch Rotten, obwohl Rottenfleisch kann ich noch behalten. Ja, den Stick, den kann ich raus, den einzelnen. Ich... ich Leute, nein, die auch, Enchantments, die Enchantments an sich kosten viel mehr. Ja? Okay. Sharp 1 und Sharp 1 kostet einfach 4 Level. Ja, ja, das hatte ich doch auch gerade. Ich habe auch schon Sharp 2. Okay, lass uns einfach mal abbauen und erstmal durchziehen, Kevin. Ich habe irgendwie äh, nicht so Bock, hier gerade noch so ewig zu bleiben. Genau, ich nehme mal durch. raus, genau. Baust du das ab hier, das ganze Zeug? Okay, das wäre super. Ich habe nicht so viel Platz mehr. Ja, gib mir einfach, warte, ich renne hier einfach durch. Ich das Zack, ja, hab, Zack. Ab, ab, ab. aufpassen, da wäre ja, ich noch ein bisschen Müll hin. Ja, ja. Liegt nichts Wichtiges mehr. Okay, ich baue schon mal langsam mich hier hoch. Weil meine Spitzhacke ist ja schon fast Schrott, ich habe aber schon eine neue gemacht, das ist schon mal ganz gut. Ja, ich soll mir auch mal auch mein Schwert equippen. Ah, okay, jetzt kaputt. So, nächste Spitzhacke. Next one, please. Okay, Eisen haben wir auf jeden Fall erstmal genug. Äh, ja. Das können wir nur noch abbauen für Level halt, ne? Würde ich sagen, bauen wir es mhm. ab und zu mal ab. Und Kohle sollten wir natürlich auch noch ein bisschen was nehmen, mitnehmen. Oh. Der Amboss ist halt jetzt schon leicht beschädigt, da müssen wir drauf achten. Ja genau, dass wir dann einfach einen neuen machen, aber das ist genau. nicht so teuer. Ich glaube, ein Amboss ist das geringste Problem. Ich glaube eher, dass es die Level werden, die ein bisschen ja. nervig werden. Deswegen halt für Boah. gutes Schwere und so, wenn wir genug Eisen haben, wird ich einfach in den Nether gehen. Ja, das stimmt. Da kriegen wir eigentlich echt flott Level, das stimmt. Mhm. Aber das würde ich erst machen, wenn wir full oder wenigstens HFD sind. Ja schon. Halt vorher echt nicht in Nether gehen, da habe ich echt zu viel Respekt vor. Okay, hier können wir einfach hochlaufen scheinbar. Ja. Ähm genau. ja, da ist direkt euch schon die Außenwelt. Ja, ja, hier ist schon Licht. Oh, eine Kuh. Hi. Hallo. Na. Hey, Erstmal mein los, schon mal anbrechen an. Geil. Äh, damagen. Oh, wir sind hier direkt. Okay. Oh, wir sind glaube recht am Anfang. Kann ja, das sein? ja, wir sind hier vorne, glaube ich, rein. Oh, ich wäre fast reingesprungen vorhin. Hier genau, hier sind wir rein. Guck mal. Stimmt. Wir sind an der gleichen Stelle wieder hochgekommen, was <lacht> zum Teufel. Hey, wie nice. <lacht> Ich weiß halt echt nicht, wohin wollen wir jetzt? Das ist die Frage. Einfach ein bisschen in die Richtung, würde ich sagen. Ich glaube, das ich sind glaub, Pumis und äh, Fox-Richtung. Also genau, also Erstens und das. Sind und hier. zweitens, ich glaube, in die Richtung ist mehr die Border. Ja, lass uns ein sind paar schon Tiere töten für Essen. Das wäre gar nicht so schlecht. Nehmen wir uns ein bisschen. Vor allem bisschen Leder wäre nice. Ja, für Bücher noch. Und äh, Zuckerrohr habe ich noch drei Stück. Vielleicht nehmen wir auch noch ein Ich habe noch Zuckerrohr zehn. Ja. Zuckerrohr an sich mitnehmen, ja, wenn jetzt ja. die anderen nicht haben. Ja, ja, ich meine. Ich meine, das wäre echt gut, wenn wir welches sehen direkt mitnehmen. Ja. Äh, genau, kommst du mir hinterher? Ich bin hinter dir. Okay. Genau. So, hier vorne sind noch ein paar Kühe. Hm? Die Olle Bertha, die muss mal eben hier sterben, es tut mir leid. Zack. So. wunderbar, noch ein paar Level bekommen. Oh, wie viele Schweine hier sind, das ist so schön, ich liebe Schweine. Wunderbar. Aber nur auf dem Brötchen. <lacht> Okay, mal wieder was essen. Das eine, das esse eine ist Port. Tarzan. Mhm. Das ist einfach Mowgli. <lacht> und das ist Jane. Pass auf. Bam. Jane ist tot. Wir oh. <lacht> müssen aufpassen. Ich glaube, die, die Rose hat ja. jetzt schon 16 Minuten lang bei mir. Ja. Warte, ich guck mal eben. Slash T. Wir haben noch 5 Minuten Zeit. Ja, genau okay. okay. Alter, als ob. Genau noch 5 Minuten, als ich Slash T gemacht habe. 5 Minuten und 0 Sekunden. Okay, du bist wir haben einfach echt das Glück. ein bisschen mehr Glück hier in die, die Richtung, weil wenn dahin gehen, geht es mehr Mitte. Oh, hier ist ein Babyzombie. Oh, du kleiner Pisser. I, die haben so eine eklige kleine Hitbox. Ich hasse das. <lacht> oh, da hinten ist wieder ein Creeper raus, okay. Äh, mhm. warte mal. Wollten wir vielleicht nicht mal gucken, wenn wir eine ich Luftinsel finden? Ja, das könnten wir machen. Ich wäre eh dafür, dass wir irgendwelche Dungeons oder so mal suchen. Äh, ja. Das wäre echt gar nicht so schlecht, glaube ich. So, nochmal ein paar Schweine auf dem Weg. Ich gehe mal auf die Bäume rauf. Mhm, mach das. Mal ein bisschen Überblick verschaffen. Alter, es sieht aber schon fett aus. Ja, ich komme auch mal hoch. Äh, ja, gut, ich baue erstmal mit Eisenerz, hm. ne? Mit Eisenohrs. Ungebraten <lacht> baue ich mich hoch. Ja, wenn man's hat. Da muss man. nicht nee, sicher aufzahlen. aber nichts. Ähm. Nee, ich sehe aber auch nichts. Nix offensichtliches auf jeden Fall und nichts was irgendwelche Leute verrät, dass die hier schon mal waren. Ich find's eh krass, dass wir einfach nicht einen einzigen Crafting Table oder sowas hier gefunden haben. Nee. Also entweder wir laufen halt direkt dran vorbei, was wahrscheinlich da ist. Da hinten aber. ist Schneebio. Oh Gott. Ey! Ich spring hier <lacht> rüber, ne? Ich merke gerade ich habe ja nichts mehr um sprinten zu können ne und MLG noch gerade so oh. <lacht> genau über dem Block Aber ich habe echt keinen Schaden bekommen das ist echt geil Mann. ich habs meine hm. Reaction war echt on point gerade ich würde sagen wir gehen ins Schneebium ja ich komme oh Gott ich habe die ganze Zeit Angst ich, dass ich runterfall direkt ich baue mich auch mal lieber hier rüber ich kann gleich schon wieder nicht mehr sprinten muss auch gleich mal das Essen braten irgendwann. Ja, deswegen würde ich in Schneebium gehen und uns da vielleicht niederlassen. Hier ist, ja. by the way, die Mauer. Da ist eine Sky Insel. Oh ja, wollen wir da hoch? Ja, lass einfach also also das schnell nochmal. Wenn wir uns da ja hochbauen, dann bleiben wir erstmal kurz da oben. Ja. Obwohl, das, ist eigentlich, das verrät uns zu sehr, ne? Wenn da ein Weg hoch ist. Ich weiß. Ja. Es nicht. Ich würde trotzdem einfach mal hochgehen und ja, also uns hochgehen, anschauen. aber ich würde dann runtergehen und irgendwo anders hingehen. Mhm. Ey, hier ist auch die Border direkt, ne? Neben uns. Hab ich schon gesagt. Ja, genau. Wir können ja dann hier was unten sein. Wasser hinmachen. Ja. Boah, ich. Mach ich einfach mal ich weiß nicht, genau hier hin. Ich brauche ein bisschen länger, um zu dir zu kommen, es geht aber. Jo, ich stack mich ja, schon mal ein bisschen. Das. Hier oh, unten ist direkt, direkt Wasser. Ey, das ist so nervig, dass die Viecher fast schneller sind wie ich, wenn ich nicht dingsen kann. Äh, genau, du stackst dich soll ich einfach äh, Wasser dran setzen dann immer und hochschwimmen. Ja, mach ich. Mm, ja, ja mache ich einfach. So. Guck mal hier, die Sky Ist direkt da oben so ein Creeper oder sowas, der einfach runterschlägt. Direkt, direkt ein Skelett schießt uns ins Gesicht und <lacht> katapultiert uns wahrscheinlich okay, da an ist Der oben ist wirklich, ist wirklich ist Creeper. Als ob. Ja, aber es war klar eigentlich, weil da oben ist ja stockduster. Okay. Können, Leute, hier geht's runter. Hier ja. ist eine Truhe. Ja, ja, guck mal rein. Zwei Goldäpfel! Als ob. Okay, das ist schon mal geil. Gut, wir haben auch genug Gold sonst, aber das ist trotzdem gut. Mmh, nee, eigentlich müssen wir nichts mehr machen, wir können eigentlich wieder runter. Ja, okay, Hier ist durch, nichts mehr. Ich mach weg. Du kannst einfach reinspringen. Hui! Ja. Zack. <lacht> hast du mein, hast mein du mein Wasser? Nein, nee. nee, nee, das ist deine Quelle. Hier, nimm mal einfach okay. mit, genau. Das, nee, hab Guck mal, ich. habe perfekt das so gemacht. Wunderbar. Ist. Ey, dann müssen wir die öfters looten. Ja. Definitiv. Auf jeden Fall. Ich kann echt, aber auch nicht mehr sprinten. Ich muss irgendwie zusehen, dass ich ja, gleich wieder sprinten kann, weil ich kann auch nicht. Mhm. Ich kann auch nichts mehr essen. Ey, dass die alle Eisenschwerter. Ich habe schon so viele Zombies gesehen, die Eisen. Creeper! Ja, Eisenschwerter in der Hand haben. Okay. Alles easy. Ich hoffe, er hat hier keinen Damage gemacht. Nee, nee, alles hin? easy. Ja, lass einfach über die Bäume gehen. Ich glaube, das ist mit am safesten gerade. Ich sehe okay. aber auch keine Sky-Sachen mehr. <lacht> Guck also. an, die Skybase Fällt gar nicht auf, dass hier Leute waren. Mensch. Nö. Quatsch. Mensch. Wie kommen denn die Leute darauf? Hier war doch niemand. Ich sehe es schon kommen. Oh, easy. <lacht> ja, easy peasy, ey. Wir sind einfach die MLG-Gods. Ja, Mann. Ja, äh, Gods vor allen Dingen. Gutes Deutsch, Philipp. Götter. Götter. Wir sind die MLG-Gods, ja. Sag mal gar nichts gegen uns. <lacht> <lacht> äh. Hä? Ich. ich. Ja, diese, diese Welt, ne? Sie verwirrt mich so hart. Und mich auch. Ich kann halt jetzt schon nicht mehr sagen, wo wir sind. Ne, ich glaube, jetzt gleich gehen wir gerade wieder ein bisschen näher sp ja, zum Spawn. Näher zum Spawn das stimmt. Uh, ich will einfach sagen, hier in die Höhle gehen nee, wir einfach. Verschwinden wir, hier ist auch ein guter Freund von mir, der Kollege äh, Zombie Nummer 3000 und... Oh, 10 Sekunden 60. wenn du gekickt. Genau, ich würde sagen... Ja, wir können im bisschen ja, drin bleiben. Uns. Ich bestelle einfach hin. Weil okay. wenn wir was gewonnen haben, verraten wir uns hier. Okay. Uh, nice. Wir sind runter. Das war's mit Folge 5. <lacht> ja, Leute. Dann war's das mit dieser Folge feit. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ihr ja. das liked, da, kommentieren, abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Schaut auch gerne beim Philippus vorbei. Ja, hallo. Und bei den anderen Teilnehmern. Die ja. sind immer noch unten verlinkt. Genau. Und sonst haben wir nicht mehr viel zu sagen. Wir sind die Geilsten. Ja. Und so? Genau. Oh, ja. so. oh Mann, <lacht> unsere Absagen sind echt die größte. Oh, die Abmoderationen sind echt unangenehm. Okay, ich muss sagen, bevor es noch unangenehmer wird, Leute, haut rein. Bis dann.